Thank <laughs> you. Hallo, willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play. Und zwar, wir spielen heute Pokémon Smaragd. Im Prinzip mein allererstes Spiel, was ich hier gespielt habe. Aber oh, naja. Ich mache gleich meinen neuen Spielstand. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Pokémon-Welt. Nein, Welt der Pokémon. Alles Mein Name ist Birk aber jeder nennt mich Pokémon-Professor es ist ein sogenanntes Pokémon ach nee auf dieser Welt leben Wesen die uns allen Pokémon be bekannt sind die Menschen nehmen seitens an... äh... Ja, sorry die Menschen nehmen Seite an Seite mit ihnen als Freund oder als Arbeitskollegen und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und kämpfer gegen andere uns aus. Doch obwohl wir den Pokémon so dastehen, wissen wir noch nicht alles über sie. Es gibt noch viele Geheimnisse und äh, um die Pokémon. Die um die Mysterien der Pokémon aufzudecken, widme. widme oh äh, ich mich der Forschung genau das tue ich und wer bist du bist du ein Junge oder ein Mädchen? Junge, fein, heißt du ich nehme mich Jan, äh, ich klar ja, ich bin Jan okay, jetzt habe ich's, du heißt Jan und bist gerade nach vorzählen gezogen ja, abgekürzt gut bist du bereit ein eigenes abenteuer wird nun beginnen habt nur mut und stürzt dich in die welt der pokémon wo abenteuer träume und freundschaft warten komm später in mein pokémon labor ich warte dort werde dich dort ich erwarte dich Ach, egal Wir sind im Wagen, vielleicht fällt es irgendein Paket auf den Kopf. Dann warte ganz kurz, bevor ich weitermache, muss ich kurz das umstellen. Bis gleich. So, jetzt bin ich bereit. Ich habe nämlich vorgehabt, dieses Let's Play in 60 FPS aufzunehmen. Die Mutter. Ja, wir sind da, Schatz. Äh, die Fahrt und Unzus zwischen all unseren Sachen war bestimmt sehr ermüdend. Sehr erfunden. <lacht> äh, nun sind wir in Wurzelheim. Und wie gefällt's dir? Dies ist unser neues. dies ist unser neues Zuhause. Ist das idyllisch? Man kann sagen äh, man kann sicher sagen dass es wunderbar hier ist und du kommst wo dein eigenes zimmer lass uns mal dahin gehen siehst du ja hier sind die schönen pokémon die alles abhält und mich übernehmen Und ich brauche keinen einzigen finger zu krönen aber lass uns erstmal zu zimmer hochgehen Vati hat dir eine neue uhr gekauft und auch gleichzeitig geschenkt vergiss sie nicht einzustellen Okay. Und da ist die Uhr. Die Uhr ist stehen geblieben. Ich ziehe sie auf. So, eben ist nachmittags, ne? Jetzt ist immer Pi, ähm. An die Pi immer nachmittags. Stimmt bestimmt. Moment. 14 Uhr. Ja Jan, wie gefällt dir dein neues Zimmer? Gut, alles ist wunderbar aufgeräumt. Auch im Erdgeschoss ist alles komplett eingerichtet. Pokémon-Umzugshelfer sind so praktisch. Oh, du sollst äh, prüfen, ob dein Tisch vollständig eingeräumt ist wenn mit der Computer aussieht wie vor zehn Jahren und erfunden wurden. Ja. Er schaltet sein PC ein. Ich guck mal nach Items. Da haben wir keine Items. Brief mal gucken. Kein Brief. Haben wir Dekoration? Haben wir auch nicht. Yay. Ausschalten. Oh, hier, ja, dann, dann. schnell. komm her. Ja, da ist dein Vater. Ich glaube, er ist im Fernsehen. Das war unsere Reportage zu der Arena in Blütenburg. Oh, schade, schon vorbei. Ich glaube Vater war im Fernsehen. Vater. Vater. Am Fernsehen. Wir haben es verpasst. Schade. Ach ja, bla. Ja, ich Professor Bürk. Er hat etwas für mich. Ja. Ähm, aber ich würde als allererstes mal zu meiner Nachbarin. Man weiß ja eigentlich, dass es mit Nachbarin ist. machbar. Ja. Oh, hallo, wer bist du? Hm. Oh, du bist Jön unser neuer Nachbar. Hallo. Wir ja, mein Kind in deinem Alter. Meine Tochter freut sich schon darauf, dir eine Freundschaftsanfrage zu schicken. Keine Ahnung. Es nicht damals Schüler auf Holzzeit, ah. also Facebook gab es zumindest in diesem Zeitalter noch nicht. Vor oh, allem Pokéball, jetzt gab niemand. Ach komm, wir nehmen uns einfach. Finger weg, mein Pokémon. Was wer bist du denn? Hm. Ach ja, du bist ja du bist erst hierher gezogen. Äh, ich bin maika ich kann so lernen. Ich habe äh, dieses Traum-Pokémon. gesammelt Welt. Äh, bla. Bla. Ja, es ist etwas frisch. Äh. Ja. Sie muss dem Vater noch bei der Forschung helfen. Ich kann schon mal vorab nehmen. Äh, wir müssen jetzt zum Professor Burg zum hohen Gras. Und das Mädchen lässt uns eigentlich normalerweise nicht durch. Ach komm. Äh, Hallo. Das ist ein fürchterlicher po äh, fürchterliches Pokémon. Ich kann es, kann sein das. Das ist ein fürchterliches Pokémon. Ich kann seinen Ruf hören. Ah. Ja. Das, oh ja. Dieses fürchterliche Pokémon ist der Professor. Hilfe. Ein Zickzacks. Ich glaube in der neuesten Version von 3DS. Ja, ich will nicht mehr. Er ist durch ein Pfiffling. Oder? Ich weiß gerade gar nicht. Also kann es jetzt drei Pokémon auswählen. Also eins von drei auswählen. Weil ich eigentlich ein feld Wasser bin, durch wie immer Hydropie. Ein wildes Zickzacks erscheint. Wow. Große Tropie. Was soll eine tun? Wie warst du meine Tackle? Boom. Heuler. Wow. Äh, was soll eine Tropie tun? Tackle. Ich merke gerade jetzt erst, dass ich die Maus im Bild habe. Fail. Warte, ich mein, wo hast du was nachgucken? Äh. Ach, na toll. Okay, jetzt gleich asynchron ist, dann wissen wir genau, warum. Ja, mal sehen, ob ich zu komme. Ja, warum bin ich also dumm? Ich kann es einfach da recht sehen. <lacht> ja, Mann. Ich werde eigentlich nur gucken, wie lange ich noch aufnehmen. Puh. Ich habe diesen Hosen, Hosen, Hogengras, Pokémon studiert, als die, also sie es angesprochen hat. Vielen Dank, du bist ja, ja, ja. Lass uns, also, lass uns in unser Labor gehen, klar. Unser, mein, meinte ich. Der Vater hat schon viel von dir erzählt. Ja, bla. Ich habe die Ahnung von meinem Vater, ja, bla ich halte Tropi. ich will keinen großen Namen geben das ist wohl so ermüdend äh, ja ich, klar ich kann dir helfen Okay, die Maike ist bei der nächsten Stadt Dorf. Land. <lacht> Straße. Nee. Moment, jetzt kommt unsere Mutter, gibt uns die Turbo-Treter. Oder doch nicht. Ja, wenn <lacht> Pokémon kommt. Ist immer bei den Zahlen da. Ein baum So, dann... Dropi tackle am was müssen wir sogar gegen wirklich jedes wilde pokémon kämpfen weil ja es ist wichtig mit wegen und xp keine ahnung das ist eigentlich schon logisch wo oh man eigentlich immer gegen wieder pokémon kämpfen sollte egal wie hoch das level ist Ja, ich brauche eine Heilung. Ich jetzt gerade Nerven, da ich keine truppe träter habe. Warte, Moment, ich hole mir kurz noch einen Trank. Hi, ich arbeite an dem Pokémon-Supermarkt. Äh, Wo wird du damit? Dies ist ein Pokémon-Supermarkt. Er ist an dem blauen Dach erkennbar. Wir verkaufen eine Menge nützlicher Dinge. Wie Pokébälle, mit denen man Pokémon fangen kann. Hier, dies ist ein Tra äh, Item. Ich wollte schon trag sagen. Ich weiß ich weiß, was wir bekommen. Äh, äh, äh, ich hab nichts gesagt. Äh, ja, es wäre wirklich schön quasi. Trank. Was für ein Wunder. Ich wusste es doch nicht mal. Oh Mann. Ja, ja, ich kann viele Dinge da kaufen. Heilen kann ich den Pokémon Center. Ist alles logisch. So, okay. Ist das ausgelöst? Nö. So, wie der Kampf jetzt ausgeht und wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und bis jetzt dann halt im nächsten Part wieder. Ciao.